Erstmal hallo in die Runde. Wir stellen euch heute das Projekt Smart Packerlist vor. Und zwar meine Gruppe hat sich mit dem Problem der Schulplattformen auseinandergesetzt. Das ist ein aktuelles Thema in der Corona-Zeit und die Plattformen sind sehr unübersichtlich für die Schüler, sowohl auch für die Lehrer. Die haben so viele Anstellungen. Genau das wollten wir ändern, damit es besser nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer wird. Ja, unsere Idee dafür war eine smarte Liste in Form einer Webseite, mit der man Aufgaben ganz leicht sortieren kann und die sowohl auf Computer als auch auf dem Smartphone funktioniert, damit man auch, wenn man unterwegs ist, nochmal die Aufgaben reingucken kann. So, äh, das war unser allererster Entwurf. Ähm, man kann auch sehen, dass in der Mitte direkt die ganzen Aufgaben angezeigt werden. Ähm, links der Kalender und rechts auch alle Fächer, dass man auch suchen kann, welche Aufgaben habe ich in Deutsch noch. Ja, Daten und Technologie. Für die Webseite haben wir die Programmiersprachen HTML, CSS und JavaScript benutzt. Und für die Planung und Organisation Git oder halt GitHub. Das ist so eine Plattform, über die man halt zusammenarbeiten kann und Dateien reinstellen kann, indem man, und die kann man dann bearbeiten. Und dann sehen das alle, sehen alle diese Veränderungen und haben und dann kann man halt zusammen dran arbeiten, ohne dass man an einem Computer sitzt. Außerdem haben wir ExcaliDraw benutzt. Das ist ein, ein eine Webseite, wo man mit mehreren Leuten zusammen ähm, hier zeichnen oder malen kann. So haben wir auch unseren ersten Entwurf gemacht. Und wir haben Hedgehog benutzt, das ähm, da zum Beispiel jetzt wo, ähm, für unsere Präsentation. Ja, und jetzt die Live-Demo. Das ist die Seite, wir haben hier einmal den Kalender, hier haben wir die aufklappbaren Aufgaben mit jeweils Fächern, hier mit den jeweiligen Fächern, so. Jetzt haben wir, und hier haben wir noch unsere, unser Filter, ähm, unser Filtersystem. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Deutsch klicke, sehe ich nur die Aufgaben für Deutsch, und dann kann ich mir hier mit alles anzeigen, logischerweise wieder alles anzeigen lassen, und bei Sachen, wo man noch nichts hat, Kommt logischerweise auch nichts, wenn man draufklickt. Dann haben wir hier noch eine Schulhomepage, homepage die allerdings noch nicht da ist. Wie der Vertretungsplan, die E-Mails der Lehrerin und Klassenchat. Dafür hatten wir leider noch nicht genug Zeit. Wir hatten halt nur dieses Wochenende. Und ja, das haben wir halt leider nicht geschafft, aber... Um wir haben, als wir, während wir dieses Projekt gemacht haben, auch einige neue Sachen uns angeeignet und gelernt. Ähm, erst einmal mussten wir natürlich diese Website entwerfen, was wir noch nicht gemacht haben. Ähm, und wir mussten auch, uns auch ein bisschen in GitHub und dieses aus der Distanz zusammenarbeiten reinfuchsen. Reinfuchsen? Reinfuchsen. Ähm, ähm, einige Bugs mussten auch gefixt werden, was zum Teil ziemlich heupelig war. Um, und da wir zum Teil wenige oder keine, ähm, kein Vorwissen im technischen Sinne hatten, haben wir auch die Grundkenntnisse uns von HTML und CSS angeeignet. So, und äh, nun zum Ausblick, was wir gerne noch äh, gemacht hätten, hätten wir jetzt zum Beispiel die Zeit gehabt. Ähm, zu unserer Plattform hätten wir am liebsten noch ähm, eine Anbindung zu Moodle und den anderen Programmen, die es so gibt. Moodle ist ein Programm, äh, womit die meisten Schulen momentan arbeiten, wo Aufgaben hochladen. Und da hätten wir am liebsten noch das direkt mit Smart das verbunden, dass die Aufgaben automatisch schon ähm, dann dort auch eingetragen sind. Äh, ähm, hätten wir auch gerne noch die Funktion gehabt, dass man äh, die. Äh, dann direkt auch über Smartpack alles hochladen kann, dass man das alles äh, da auf einmal hat. Ähm, zusätzlich hätten wir dann auch noch die Idee gehabt, ähm, das Ganze in eine App äh, umzuentwickeln. Da hätte man auch die Möglichkeit, Pop-Up-Nachrichten zu bekommen, das heißt, wenn eine Aufgabe fällig ist, wann die nächste Abgabe ist, dass man eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt, wenn man die auch ja nicht vergisst. Zusätzlich, wenn man dann die Website oder die App das erste Mal öffnet, sollte ein Tutorial am Anfang erscheinen, das ziemlich knapp und kurz ist, damit man ganz einfach äh, mit Smartpackerlist umgehen kann. Und dann würden, wollten wir uns noch ähm, bedanken bei unseren Motoren, Julia, Jackie und Nie, für die liebe Hilfe, ähm, womit wir das auch alles nicht geschafft hätten. Natürlich auch an die tolle Orga von Jugendhack.